Schon mal Angst, so richtig Angst. Nun, ähm, ich bin hier auf so einem vom Turm und geht schon ganz schön weit runter. Kommen wir hier rüber? Meine Beine sind mit 10 Meter hier. Es hat ein Seil, ich bin gesichert mit diesen Karabinerhaken. Trotzdem, wie stabil ist das, habe ich Vertrauen in das. So, hier geht's weiter. Ja klar, die sind irgendwie alle geprüft. Alles fest, alles sicher. Aber, wie sicher ist wirklich alles im Leben. Was gibt mir Vertrauen. Es ist, wenn ich Angst habe? Hier auf diese Dinge raufzutreten. Na. Ich möchte mit dir heute über einen Bibeltext nachdenken, den wir in Offenbarung finden, und zwar eine Begebenheit vom Apostel Johannes, der in einem Traum einer enorm beeindruckenden Gestalt begegnet ist, die ihn so beeindruckt und geängstigt hat, dass er zu Boden gefallen ist. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, Johannes begegnet Jesus in dem Traum. Und er lässt ihn nicht am Boden liegen, sondern er legt seine Hand auf ihn und sagt, Fürchte dich nicht. Ich bin der, der alles in der Hand hält. Und das wünsche ich dir heute für den Tag, dass du das mitnehmen darfst. Fürchte dich nicht, egal was passiert, da ist einer, der hat alles in der Hand, vom Anfang bis zum Ende.